Wenn die politische Bildung einen Internetdienst übernehmen sollte, dann wäre das das World Wide Web. Weil das World Wide Web, glaube ich, als Informationsdienst äh, die größte Möglichkeiten für die politische Bildung bietet. Auch mit seinen multimedialen Möglichkeiten. Das ist natürlich sehr umfassend und äh, ein großer Wunsch. Aber ich glaube, da könnte man die politische Bildung am geeignetsten und am effektivsten drüber abbilden.